Mikrofon ist an Kapitel 14 korrigieren, übersetzen, nachschlagen, kurzes Video zu einem, wie ich finde, recht einfachen Thema. Word bietet, das weißt du sicher, die Möglichkeit an deine Texte, deinen Text zu korrigieren und zwar sowohl auf Rechtschreib als auch auf Grammatikfehler. Zu sagen ist, dass Rechtschreiben funktioniert recht gut, die Rechtschreibkorrektur bei der Grammatik ist es besser geworden. Früher war es eigentlich fast nicht zu gebrauchen finde ich persönliche Meinung inzwischen aber doch auch nützlich. Ich zeige nachher gleich, wo das klappt und wo vielleicht nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, Text oder Eingaben automatisch korrigieren zu lassen. Das kann ein Power-Feature sein, das kann aber auch stören. Da kommen wir auch gleich dazu. Gut, die Rechtschreibeprüfung vergleicht, was du schreibst, mit einem Wörterbuch. Kommt ein Wort im Wörterbuch vor, wird es verglichen und allenfalls korrigiert. Wenn es gar nicht vorkommt, wird es auch als falsch gekennzeichnet und zwar mit einer roten Wellenlinie. Das kennst du. Grammatische Fehler werden blau unterstrichen und das einfach vorneweg. Das ist nicht allen bekannt. Ich zeige das mal schnell hier an einem Beispiel. Ich gehe ins Peter Moos zur Schule. Ich persönlich dachte jetzt, das würde rot unterstrichen, weil der Name eher selten ist, nicht in einem offiziellen Wörterbuch vorkommt. Offensichtlich hat dieses Wort hier das schon gelernt. Wie? Das weiß ich nicht. Wenn ich ähm, den Abstand mache, vielleicht ist es auch einfach eine Verwirrung, weil Peter der Name ist und Moos das die Pflanzen, Da kennt sie. Aber nein, wenn ich den Abstand hier mache, dann sagt der ah, Moos ist falsch, weil ähm, es ist klein geschrieben. Wenn ich rechts klicke, sprich rechts unten auf dem Trackpad oder hier bei diesem Computer Control gedrückt halte und so drücke, dann kommt Moos. Das wäre Englisch für Elch, Moos, die Pflanzen, Moost, most, weiß ich nicht. Also, ich kann es auch ignorieren und ich kann es zum Wörterbuch hinzufügen. Wenn ich also zum Beispiel sage, ähm, ich korrigiere das zuerst, schon, mach das so, zum Wörterbuch hinzufügen, nee, ich würde den Moos machen, ich mache das nicht, ich ignoriere es, ähm, stattdessen korrigiere es wieder. Wenn ich sage, dies ist ein One Take, dann sagt er, hey, das kennt er nicht, der Bindestrich ist vielleicht noch ein bisschen verwirrend. So markiert er beide Wörter, so war es jeweils eines, ein Take oder Take vielleicht auf Deutsch, ich weiß nicht aus was, dass er das erkennt. Das hat er als recht korrekt akzeptiert, aber wenn ich es als ein Wort nehme und sage, das ist ein neues Wort, das ich so kreiert habe, das vielleicht nicht im Wörterbuch steht, aber das ich weiter verwenden möchte, dann füge ich das zum Wörterbuch hinzu und ab sofort wird es nicht mehr korrigiert, nicht auf diesem Gerät. Gut, also zurück zu unserem Beispiel. Ich gehe ins Peter zur Schule. Es ist eine Sekundarschule in Buchs. Ähm, jetzt mal schauen, was er dir hier rausgibt. Sekundarschule, genau. Er weiß nicht, es ist eine Sekundarschule oder Schulen. Das wäre ja der Plural. Da hört schon auf mit der Grammatik. Da kommen einfach mal ein paar Vorschläge, da musst du selber denken. Ja? Gut. Ähm, wenn ich übrigens das hier mache, jetzt gehe ins PM zur Schule... Dann kann ich. Ne, er es nicht als Fehler, aber ich wollte es jetzt quasi zum Wörterbuch hinzufügen. Ich kann das ja auch als Power-Feature machen. Ich kann sagen: korrigiere das Autokorrektur zu Sekundarschule und in Zukunft kann ich es quasi falsch schreiben. Das wird automatisch korrigiert. Das kann ich ja nutzen, indem ich gewisse Abkürzungen verwende. Und sage, mach das immer zu der vollen Version, zum Beispiel MFG. Das wird korrigiert, weil es am Anfang ist, aber ich könnte sagen, mach das zu mit freundlichen Grüßen. Oder mit freundlichen Gruß, wie es heute, glaube ich, heißt. Also, das ist aber schon ein bisschen fortgeschritten. Grundsätzlich verstehst du das Prinzip, Fehler rot unterstrichen, wenn es sich um Rechtschreibefehler handelt. Wenn ich einen Grammatikfehler mache, ich vermute, dass Word diesen Fehler nicht sofort erkennt, dann wissen die Besseren von euch, dass hier eigentlich ein Komma fehlt. Und tatsächlich, nach ein paar Sekunden oder nachdem ich Eingabe gedrückt habe, zeigt mir Word hier mit einer doppelten Linie an, dass irgendwas mit der Grammatik falsch ist. Und jetzt kommt eben der Moment, wo du selber denken musst, beziehungsweise neu eben inzwischen recht gute Hilfen von Word zur Verfügung gestellt. Kriegst ich halt wieder Control gedrückt. Aha, vermute, Komma, gut, vermute, coma, das. Also, das hat sich einiges getan, das ist besser geworden. Gut. so viel zu den Grundlagen. Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ähm, das haben wir schon gemacht. Eben, ich kann ein Wort beanstanden. Ich kann sagen, das beanstandete Wort korrigieren lassen. Ich kann ähm, Wörter, gerade Fremdwörter, hinzufügen, das macht Sinn, wenn ich einen Brief an jemanden schreibe, dessen Name nicht im deutschen Wörterbuch vorhanden ist, ähm, dass das nicht immer rot unterstrichen wird. Jetzt, ähm, was mache ich denn, wenn ich mehr, ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist, Slendjak oder so, irgendwas slawisches ähm, wenn ich jetzt diesen Namen fünfmal habe, dann kann ich damit leben, dass der rot unterstrichen ist. Um, vielleicht will ich ihn aber einmal richtigen Wörterbuch haben, damit, wenn ich den falsch schreiben würde, vielleicht mit CK fälschlicherweise, dass er dann korrigiert wird. Aber ich kann damit leben. Was mache ich denn, wenn ich einen deutschen Text habe und ein Block davon ist Englisch? Um, das hätte ich jetzt vorbereiten können. I woke up this morning and felt happy. Gut. Da ganz viel Rot, bin ich so schlecht in Englisch? Ja schon, aber das hat mehr damit zu tun, dass er diesen Satz hier als Deutsch ähm, oder gegen das deutsche Wörterbuch abzugleichen versucht und das geht halt nicht, weil die Wörter kommen alle nicht vor. Man sieht das auch hier unten und was ich jetzt schon Anfang an, schon gemacht habe, schon angefangen habe zu machen, ist, ich markiere den Textblock und sage, hey, das ist gar nicht Deutsch, das ist ähm, Englisch. Lustig, dass es das hier nicht oben aufgelistet wird, es gibt auch noch verschiedene Englisch, ich beziehe mich meistens auf das UK Englisch und wenn ich es jetzt so markiert habe, sehe ich, ah, mein Englisch ist doch gar nicht so schlecht, weil ähm, das ist alles korrekt geschrieben. Gut, so ähm, kann ich also Blöcke davor bewahren, dass sie komplett rot angezeigt werden, weil sie in einer anderen Sprache sind. Jetzt, wenn ich ein Dokument geschrieben habe und vielleicht nicht so gut bin in der Rechtschreibung oder im Tippen oder in der Grammatik, dann möchte ich mir helfen lassen und dann gehe ich eben auf das, was dann auch in der Prüfung verlangt wird, äh, nämlich auf diesen Knopf hier, Rechtschreibung und Grammatik, im Register überprüfen, beziehungsweise, das ist wieder mal so ein Fall, wo ich das Register, den Sinn des Registers nicht sehe, außer dass man eben eines haben muss, weil es Register gibt, aber ich komme genauso schnell über Extras, ähm, Rechtschreibung und Grammatik dahin und kann, ne, <lacht> geht nicht, früher konnte man das hier, glaube ich, ähm, aktivieren und sagen, korrigier mir das, Okay, schlecht, Offensichtlich brauche ich das. Ähm, Macht das also? Jo, ich hätte das gern. Es ist eine Sekundarschule, jetzt kommen die bekannten Vorschläge, ich kann es ignorieren, ich kann alle ignorieren, das heißt, es würde dann zum Wörterbuch hinzugefügt, beziehungsweise ich kann es hinzufügen. Ne, ich kann es ignorieren, kommt es nicht ins Wörterbuch. Einmal, dann wird es einfach korrig nicht korrigiert. Ich kann alle ignorieren, dann kommt es nicht ins Wörterbuch, aber es wird nicht mehr falsch angezeigt. Oder ich kann sagen, füge es mir zum Wörterbuch hinzu. Macht hier keinen Sinn, weil es ja falsch geschrieben Also ich nehme das und ändere es. Ich kann auch gleich alle ändern, aber in der Prüfung würde ich das nicht machen, wenn wir wirklich Wort für Wort ähm, durchgehen. Hm. Option, weiß gar nicht, was hier passiert. Ah, da komme ich in die Einstellung. Kommen wir nachher noch kurz dazu. Ändern. MFG, da gibt es ein paar Vorschläge, aber nicht die, die ich haben möchte. Das würde ich in dem Fall einfach mal ignorieren und dann sind wir soweit. Gut. Genau, dieses MFG. Ähm, Autokorrekturoption. Ich kann sagen, es gibt eine Autokorrektur. Zum Beispiel werden zwei Großbuchstaben automatisch korrigiert. Das ist praktisch. Jeden Satz mit einem Großbuchstaben bin ist auch ganz okay, manchmal stört es eher. Wochentage groß schreiben, jo, kann sein. Das finde ich super nervig. Jede Tabellzelle mit einem Großbuchstaben beginnt, das würde ich rausnehmen, weil so oft schreibst du nicht, machst nicht einen Fehler in der Tabelle, aber öfters willst du eine Tabelle haben, wo du vielleicht bewusst klein schreibst und dann musst du jedes Wort, wird automatisch, wenn du es fertig geschrieben hast, mit einem Großbuchstaben versehen und das musst du dann wieder korrigieren gehen. Und glaub mir, du wirst mehr Zeit verlieren dabei, das zu korrigieren, als die ein, zwei Fehler, die du jeweils dann in der Tabelle machst dass du die nicht manuell noch schnell korrigieren kannst. Gut, aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist, ich könnte zum Beispiel MFG ersetzen lassen durch ähm, mit freundlichem Gruß. Das möchte ich jetzt so nicht. Moment, warum ist das so? Weiß ich gar nicht, wie das ist. Ich versuche es nochmal. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass ich ähm, die Autokorrektur so einrichten kann, dass MFG durch was ersetzt wird, nämlich mit freundlichem Gruß. Und ich kann das dann hinzufügen. Und jetzt, wenn ich hier MFG mache, noch <lacht> nicht das, was ich will, gut, mal schauen, ich hätte gedacht, dass da jetzt äh, Autokultur kommt. Okay, das ist ein bisschen schlecht. Da muss ich nochmal über die Bücher gehen und das anschauen, aber es funktioniert schon. Also ich mache ein anderes Beispiel, weil... Zum Beispiel die Smileys. Persönlich stören nämlich zwar diese Option, dass das ersetzt wird. Ich kann es auch rausnehmen. Aber ähm, ich nutze gerne noch die klassischen Smileys, die es eben gab, bevor Emojis und so erfunden wurden. Die stören mich eher hier. Ähm, aber was ich zum Beispiel praktisch finde, sind diese Pfeile durch solche Symbole zu ersetzen. Das ist ganz nützlich. Ich zeige das also anhand von dem Beispiel. So macht der einen Pfeil draus. Das finde ich gut. Das finde ich nicht so gut. Man sieht es schlecht, das ist zu klein ist auch nicht viel besser, wenn schon, dann schon ein Emoji, aber ja, das neue Word macht übrigens Emojis, so viel ich weiß, also die Emojis, die wir vom Smartphone her kennen. Jetzt, ja, wie kriege ich dieses MFG zu mit freundlichen Grüßen? Ich weiß es nicht, vielleicht fällt es mir noch ein und dann werde ich es dir sagen oder in den Kommentaren vermerken. Haben wir noch was? Das gesamte Dokument ist eben das, das ist eben auch die Prüfungsaufgabe, es werden dann nicht tausend Wörter sein, vielleicht so drei, vier, äh, aufgepasst, eines musst du ignorieren, ich bin nicht sicher, aber es kann sein, dass eins kommt, das du ignorieren musst, weil es so dann schon stimmt. Es kann sein, dass ein Name ist oder so. Gut, ähm, das haben wir gesehen. Diese Option, die wir hier haben, das Korrekturverhalten hier anpassen, das ist eben das, was ich gezeigt habe, was grundsätzlich ähm, diesen Bereich hier betrifft, dass man zum Beispiel sagt, eben jede Tabellenzeile rausnehmen. Das will ich nicht. Gut. Ähm, ich kann hier auch Ausnahmen einfügen. Jo. Warum hat es zum Beispiel das will ich eben nicht ersetzen durch ausschließlich, sondern das ist eben bewusst, dass man das abkürzt. Bzw würde abgekürzt durch beziehungsweise, aber das will man nicht, dass es das korrigiert wird, weil wenn man bzw schreibt, dann macht man das, weil es den Text kürzt. Dann will man nicht das Wort ein beziehungsweise ähm, reinschreibt statt bzw. Gut, das ist also das Anpassen hier, das Korrekturverfahren anpassen. Wie gesagt, das MFG. Wenn du das rausfindest, sag es mir doch. Ähm, sonst sind wir durch mit dem Kapitel, soweit ich das sehe. Fremdsprachige Texte haben wir schon behandelt, nämlich Text markieren und sagen, das ist eine andere Sprache. Und dann geht das schon recht gut. Dänisch zum Beispiel ist nicht vorinstalliert, das müsstest du dann herunterladen. Aber ja, persönlich mein Dänisch ist nicht so gut, dass ich das überhaupt der Rechtschreibung antun würde. Gut. Text übersetzen lassen machen wir auch nicht, für das gibt es Soviel zu diesem Kapitel 14. Wir sind schon bald durch. Viel Erfolg beim Lernen.